Servus, ich bin der Wendler Michael, bis seit 2019 am Stubaier Gletscher, bin bei der Abteilung Schlepplift und heute für die dann für den Einstieg zuständig. Ja, am herausforderndsten sind wirklich die Tage mit starkem Wind. Heute geht er ja auch ein bisschen, wenn es noch wirklich anfängt hast, alle 10 Minuten irgendwo auf einer Stütze musst. Das sind schon richtige Herausforderungen. Man ist den ganzen Tag in der Natur draußen. Mir gefällt, dass man da auch wirklich nur in Kontakt zu den Leute hat.